Hanse Porter. Ach du Scheiße, jetzt kommt die Mafia, Alter. Ach du Scheiße. Hä, wer kommt denn jetzt? Karamellmalzig, vom Geschmack her. Hanse Porter ist ein naturbelastendes, Hanseatisches, nach der Brauspezialität mit Stammwürze gewürztes 12,5 prozentiges genussmittel mit einer temperatur von 16 grad am besten zu genießen alkoholgehalt 4 also relativ underrated äh, karamell röst und pilsener malzaromen ähm, mit dunklem schaum sowie süße mandel kaffee und karamell Okay. Kaltegebung, das, das spritzige Mundgefühl und den dichten Schaum entstehen. Dezente Hopfung mit der Sorte Perle lässt den malzig süßen Charakter voll zur Geltung kommen. Rico hat dafür extra eine Ausbildung gemacht, er ist ein ähm, ausgebildeter Eingießer. Er hat so wiederholt, also er hat viereinhalb Jahre gemacht anstatt eineinhalb. KKP. Na danke, er hat wiederholt, er hat sich wieder an. Genau dazwischen. Wie wollen wir wollen hier nicht lügen? Okay. Ist ein Gieß in hier. Okay, pass auf. Man macht das ja mal so. Und dann gießt man ein. Hat den Knochen auch mal. So, wie sieht es aus? Dunkel. Ach, du, ach dunkel. Dunkel sieht es aus, okay. Also für ein dunkel Bier, Schwarzbier, ist das schon äh, sehr ansprechend. Kaum Liebe oder Raumtriebe? Liebe. Liebe? <lacht> Doch immer Brust. Du merkst sofort diese malzige, ne? Also sind, vom Schwarzbier halt, das ist halt diese, diese typische malzige. Brauwasser, Gerstenmalz, Inwehr, Zucker, Kohlensäure auf Milch. Deshalb ist es so süßlich. Der ja, ist ja gut. Mein Gott. Wie schmeckt es denn? Also für ein Schwarzbier? Ich bin kein Schwarzbier aber. Also, ein Judith Schwarzbier weiß ich auch zu schätzen. Das ist ja jetzt mittlerweile so der dritte Schwarzbier, was ich so sage. Okay, wenn ich auf Schwarzbier habe, dann trinke ich doch mal. Aber dann ist auch mal gut. Na, halt, also als nicht trinker trinken wir halt kein Schwarzbier, aber wenn man ein Schwarzbier trinkt, ist das Schwarzbier gut. <lacht> Bronze. Mittelklasse, nichts besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich billiges. Genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaft. Was testen wir denn als nächstes? Wo ist das denn? Na wir machen. Na da hinten auf deine Wertbank. Wir machen natürlich Störti äh, voll. Der alte Pirat. Bonny, oder? Mal gucken, was der da wieder anschleppt. Was steht denn da los? Crystal Mass. 5,5. Ja, was, steht, was ist denn das jetzt? Baltic Lager. Ach, Baltic Lager? Ja, das muss ja nicht schlecht sein. Ja, also, abonnieren und das alles und dann. Liken, teilen und verweilen. Bis zum nächsten und ciao. Wenn euch das Verhalten von Enrico nicht passt, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Stört die jetzt bestimmt da weil du ihn mhm. nicht mal selber gibst. War oh ja klar, überraschend, aber besser wie. Dann raus jetzt. Trink aus, Junge. Ja, ja. Ja. Bis demnächst.